Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der für die Studierenden weniger Freiheit, weniger Demokratie und mehr Gängelung bringt. Studierende haben in Zukunft weniger Möglichkeiten, auf die Geschicke ihrer Hochschule Einfluss zu nehmen. Sie haben weniger Möglichkeit, auf die Gestaltung von Studiengängen Einfluss zu nehmen. Und sie können weniger ihr eigenes Ding durchziehen, zum Beispiel durch Anwesenheitspflichten oder dadurch, dass sie sich ganz früh in ihrem Studium durch eine verbindliche Studienverlaufsvereinbarung festlegen müssen, was genau sie studieren wollen, in welchem Abstand sie es studieren wollen. Und es ist völlig unklar zum gegenwärtigen Zeitpunkt, was eigentlich passiert, wenn ich zum Beispiel, weil ich Kinder kriege, zum Beispiel, weil ich Angehörige pflegen muss oder weil ich arbeiten muss, diesen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Da gibt es massiven Nachbesserungsbedarf und vor allem massive Eingriffe in die Selbstbestimmung, in die Freiheit der Studierenden. Wir haben mit dem Hochschulzukunftsgesetz 2014 mit Rot-Grün festgeschrieben, dass es gute Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen geben muss. Diese verbindlichen Standards will Schwarz-Gelb jetzt streichen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass es auch in Zukunft gute Arbeit an den Hochschulen geben wird. Wir fordern ein Hochschulgesetz das des 21. Jahrhundert angemessen ist. Wir wollen die Erwartungen von Studierenden umsetzen, dass sie mitbestimmen können, dass sie Einfluss nehmen können, dass sie mitentscheiden können und dass sie frei und selbstbestimmt das studieren können und so studieren können, wie sie es möchten. Wir wollen, dass es keine Studiengebühren gibt. Auch das ist ein großer Auseinandersetzungspunkt, den wir uns jetzt mit schwarz-gelb liefern werden. Und wir wollen, und da unterscheiden wir uns ganz drastisch von der Landesregierung. Wir wollen, dass die Studierenden an den Hochschulen im Mittelpunkt stehen. Und deswegen wollen wir für sie einen Anspruch auf gute Lehre entwickeln.